Wir senken die Mehrwertsteuer noch, bevor sie offiziell gesenkt wird. So wird Lidl in seiner neuen Kampagne für günstige Preise. Diese nervige Werbung läuft überall im Fernsehen, im Radio und man kommt gar nicht drum herum. Natürlich klingt das erstmal verdammt gut, ja, da werden die Preise gesenkt, da können wir ein paar Cent sparen. Aber da wird natürlich mit ganz fiesen Tricks gekämpft, damit der eine oder der andere, also der eine Discount oder der andere Supermarkt irgendwie ein bisschen mehr Umsatz macht. Und am Ende natürlich ein bisschen mehr Gewinn. Und ich musste heute mit Schrecken feststellen, wie fies das tatsächlich werden kann, beispielsweise bei Lidl. Da werden natürlich die Preise gesenkt. Und was macht man da? Man druckt für im Prinzip jedes Produkt neue Preisschilder aus. Da muss man sich mal vorstellen, die Männer und Frauen, die da arbeiten, die rennen dann rum und tauschen alle Preisschildchen aus. Die Preisschildchen sind jetzt alle rot. Das ist ein super Trick. Und die Preise sind durchgestrichen. Ja. Es gibt da draußen zig Studien, die sagen, dass genau das uns zu mehr Konsum verleitet. Ja, wir kaufen einfach mehr, wenn wir solche Angebote sehen. Der Witz dabei ist, ihr könnt euch gerne mal dieses Foto anschauen, da sieht es so aus, als wären jetzt alle Preise gesenkt. Wenn man aber mal genau hinschaut, da gibt es auch dazwischen Preise, die tatsächlich nicht gesenkt werden. Die werden einfach nur durchgestrichen, da wird der gleiche Wert, der gleiche Preis nochmal aufgeschrieben und dann sieht es so aus, als wäre da ein Angebot da. Ich meine, okay, nichts gegen rote Preisschildchen. Wir wissen ja, was das bedeutet. Und natürlich wissen wir alle, das soll uns zu mehr ja, Konsum anregen, dass wir da mehr kaufen. Aber dass da mit so fiesen Tricks gespielt wird, ähm, ich frage mich, in was für einer Zeit leben wir? Also wollen wir wirklich so weitermachen? In, diesem, in dieser Zeit, wo nicht mal Corona, wo nicht mal so ein Virus uns irgendwie eine Pause verschafft, wo es gleich wieder darum geht zu konsumieren, konsumieren, konsumieren. Dabei stehen doch die Supermärkte und Discounter am besten da in dieser Krise. Weil was hatten wir denn zu tun in den letzten Wochen und Monaten? Wir sind ja eigentlich nur raus, kurz um die Ecke zum Discounter oder zum Supermarkt und haben unsere Sachen gekauft. Also die haben ihre Kohle gemacht und jetzt wird natürlich so eine Chance nochmal genutzt, Vollkommen verständlich, vollkommen klar in diesem System, aber dass es im Prinzip so ausgenutzt wird, dass man das den Kunden so aufdrückt, ja, finde ich schon ein bisschen frech. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, bei mich betrifft das nicht. Also ich weiß ja natürlich, dass, dass die ähm, nur mein Geld wollen und ich kaufe ja sowieso nur das, was ich immer kaufe. Stimmt eben nicht. ja Wenn das so wäre, würden die so einen Aufwand gar nicht betreiben. Diese Werbung kostet Geld. Diese Schildchen kosten Geld. Ja, die Leute, die sich darum kümmern, kosten Geld. Diese ganze Kampagne kostet wahrscheinlich einen riesen Haufen Geld. Ja, das muss ja natürlich wieder eingespielt werden. Das wollen die einspielen. Und da bin ich mir sicher, das werden sie auch wieder einspielen. Und da können sich jetzt natürlich einzelne Personen dagegen sträuben und sagen, oh, ähm, mich wird das nicht betreffen, weil ich bin ja so schlau oder ich achte da so genau drauf und alles ist super. Aber wie gesagt... Sie machen es nicht aus Spaß. Sie wissen, dass sie damit Gewinne machen werden, dass der Umsatz dadurch steigen wird. Und ich bin gespannt, was dann passiert, wenn tatsächlich diese Mehrwertsteuersenkung wieder zurückgenommen wird. Was passiert dann? Ähm, ich bin wirklich gespannt. Und jetzt frage ich euch natürlich direkt, was haltet ihr von diesen Angeboten? Es sind Lokangebote, klar. Sie sollen die Leute reinholen in den Laden. Was haltet ihr davon? Seid ihr schon darauf gestoßen? Habt ihr auch gemerkt, dass da die Preise gestrichen werden, obwohl sie gar nicht verändert wurden? Ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare. Natürlich will ich niemandem vorschreiben, was, was, was ihr kauft. Das ist alles euer Bier, aber bleibt weiterhin vernünftig.